Halo teman-teman kita kali ini ketemu lagi di tour saya hari ini tanggal berapa ya tanggal 22 kayaknya ya Oktober jadi hari ini kita akan tour ke Sendanggila jadi saya berangkat dari Kute menuju ke Lombok bagian utara melewati Sembalun ya Kita akan melihat pemandangan yang indah Tetapi jalannya tentu sangat menanjak Atau juga menurun ya Kita akan melewati perbukitan-perbukitan ya So uh, Saya sampaikan juga ke dalam bahasa Jerman uh, Also für die Gäste Also wir sehen uns wieder hier in diesem Video Und ich bin jetzt wieder unterwegs Bin jetzt in Kuta nochmal für eine große Fahrt heute, dann dauert es dann den ganzen Tag. Normalerweise fahren wir dann jetzt gleich in 20 Minuten, 7.30 Uhr fahren wir los, ja, von guter aus. Dann es geht ja nach Norden hin, über Sembalun und weiter nach Sendangila, ja. Also da sind ja die zwei bekannten Wasserfälle im Norden, Sendangila und Tiukeleb, ja. Und heute, am Samstag, der 22. Oktober, ja, bin ich dann hier jetzt wieder unterwegs und ich will euch auch zeigen, wie alles dann aussieht, Lombok, ja Straßen, die schöne Landschaft und die Aktivitäten, die wir dann hier unternehmen werden. Ja. Und ja, bleiben Sie bei mir oder bleibt Ihr bei mir und äh, Ihr werdet dann auch schon viel miterleben, was wir dann heute dann unternehmen werden, ja. Okay, dann bis gleich. Ja, ich habe ja mit, mit der Arbeit seit 1991 angefangen, ja. Also das ist schon lange. Ja, also okay. ich habe ja damals auf Java angefangen, ja, okay. ja. mit der Arbeit, ja. Und ja, dann 2012 bin ich dann hierher umgezogen, ja, ja. nach Lombok, aber ich bin gebürtig eigentlich schon äh, auf Lombok, ja. ja. Okay. ja aber ich, ich war damals auf Java aufgewachsen und habe ich damals äh, die Arbeit dort angefangen und war war ich dann auch schon mehr oder weniger für Deutschsprachigen Touristen spezialisiert irgendwie. Ja, okay. ja, also ja, das macht mir auch schon viel Spaß, muss ich sagen. Es ist schon äh, meine Leidenschaft geworden. Ja? Ja, ja. Also das ist wirklich tolle Sache, immer mit Leuten dabei zu sein oder mit Leuten äh, zu sprechen oder unterwegs mit Leuten. Ja? Und, ja. Und ich erzähle auch gerne sowas, deswegen... Und das ist halt so eine einfach mal tolle Sache für mich selbst. Ich kann immer die Zeit so genießen, mit Leuten unterwegs zu sein. Und ja, dann sagt man bei uns hier, das macht man aus dem Spaß, aber man verdient auch schon ein bisschen damit. Perfekt, <lacht> oder? Ja, also Kombination. So was sucht man jetzt in der modernen Zeit. Ja? Zum Beispiel auch, man kennt jetzt langsam mit der Remote-Arbeit. Ja? Also, das heißt, man arbeitet von zu Hause und oder von unterwegs, ja? von anderen Ländern. Und wichtig ist, dass natürlich die Arbeit erledigt ist. Ja? Und das ist halt äh, tolle Sachen, was man heutzutage sucht. Ja? Das kennt man, das kennt man auch als die sogenannte Nomadenarbeit sowas, ja. Ne? Aber ich meine, diese Arbeit als Reiseleiter kann ich immer genießen. Ja? Also soweit. Wenn gerade Leute aus Europa in Urlaub sind, sind alle schon tolle Menschen, <lacht> freundliche Menschen. <lacht> und sage ich immer, es ist echt toll, wenn die Leute halt hier im Urlaub sind und die sind immer. Ich meine, die sind ja immer freundlich, ja. die sind netten Menschen, ja. Ja, ich weiß nicht. Manchmal erzählen Leute halt was anderes, wenn die da zu Hause sind. Ja. Aber ja. gerade im Urlaub muss man einfach mal Spaß haben. Ja? Ja. Muss man einfach äh, die Zeit, jede Zeit, jede Minute immer genießen, weil die Zeit selbst äh, Gold wert ist. Ja. Ja? Dann, äh, das ist ein traditioneller Markt. Ja? Ja. So sieht es aus, ja? dass der Markt einfach mal so direkt an der Straße liegt ja, und manchmal gibt es auch Staus wegen Markt, wegen Aktivitäten von Menschen ja und äh, da gibt es dann alles was äh, man braucht zum Leben, also das heißt, man geht nicht immer zu einem Supermarkt zum Einkaufen bei uns, ja. Ja, sondern einfach mal zu so einem Markt, ja. also das ist halt schon äh, günstiger und alles frisch, ja. Also Gemüse kommt direkt ja von den Reis, von den Bauern direkt her ja. und da ist einfach mal so frischer Gemüse zum Beispiel. Ja. Kannst du vielleicht gerade zusammen zu den verschiedenen Reissorten? Ah ja, Reis, ja. Ja es, gibt ja, es gibt ja eigentlich viele Sorten von Reis. Ja. Also, ich schätze mal vielleicht vier, fünf ja, Sorten. Ja. Ja. Aber äh, die sind alle, wie sagt man, so eine Kreuzung, also von verschiedenen Sorten. Ja. Also, das heißt ja, das ist eine Art von Erfindung dann. Ja. Ja. Also, damals haben wir dann ursprünglich äh, normale Reis, was man zum Essen äh, hatte. Äh, dass äh, die Reispflanzen irgendwie sechs Monate brauchten bis zu der Erntezeit, ja? Ja. Aber jetzt hier durch die Kreuzung und würde es auch schon einige Sorten erfunden, ja? äh, Dann kennen wir, wie Jasmin zum Beispiel, es riecht schon sehr angenehm, es tüftet und man, äh, will, man will auch das gern haben als beim Essen zum Beispiel, ja. Und da gibt es auch schon Klebreis, ja. also, Oder auch schon Klebreis, aber schwarzer Reis, ja. Oder roter Reis, ja. Die sind aber so ein Original, ja. Also normaler Reis, Klebreis, schwarzer Reis, roter Reis. Das erkennt man ja direkt von den Farben, ja. Also von den Körnern. Wenn man sowas kauft, in dem Markt hier ja? zum Beispiel, ja. Dann äh, sieht man ja von den Farben, was für ein Reis. Aber die. Äh, Reis, Klebreis, ja, aber die sind eigentlich, eigentlich die Sorten von äh, Klebreis, die sogenanntes Schwarze Reis, Rotreis und so weiter, ne? die werden normalerweise für Kuchen gebraucht, ja. Ja, also es ist ein bisschen klebrig, ja. ja, ja. Und, aber normaler Reis, dann ist ja nicht so klebrig, ja. Und es wird nur zum Essen gebraucht, ja? also dass die Einheimischen dreimal am Tag, Vo, äh, voller Teller Reis essen ja, ja. also morgen wird es warm gegessen mittags abends ja und äh, das geht einfach schwierig ohne Reis ja das Leben wird äh. schwierig für die Einheimischen ohne Reis ja ja dann äh, gibt es verschiedene Sorten aber von den Pflanzen selbst ja nur die Experten oder nur die Reisbauern die das sofort erkennen können ja okay. Die Pflanzen, die sehen etwa ähnlich aus, ja. Aber wenn man das aufmacht, ja, also die Körner, dann sieht man, ob die dann schwarz oder rot sind, ja. Und äh, die sind schon teurer. Die Klebreis, also Klebreis ist ja schon teuer, ja. Also die schwarze, äh, die roter, auch schon ganz weiß ist ja Klebreis, ja ja schon teurer, weil die dann oft dann auch damit Geschäft gemacht werden. Also ich meine, daraus wird dann Kuchen gemacht, ja und so ne? Oder vielleicht Brot, ja, Brotchen, ja. Oder auch schon aus dem normalen Reis, was man hier ist, ja, wird auch schon Brot produziert, ja. Also bei uns ja, ja. Okay. Aber manchmal versteht man falsch, ja. Also die Einheimischen sagen Brot, aber die sind ja Kuchen, ja. Also wenn man in einem supermarkt kommt der ja, und fragt nach einem brot ja. vielleicht verstehen die dann meisten maximal unter äh, unter toast ja. Ja. aber äh, brot heißt es bei uns ja das kuchen ja. das wird dann äh, es wird dann süß meistens ja. manchmal auch sogar sehr süß ja. ja und dann das geht nicht also vielleicht könnt ihr nicht essen ja. also als weil es dann zu süß manchmal okay. ist ja. Ja ja und äh, genau ja aber weil weil es dann nicht üblich ist dass die einheimischen äh, Brot hier essen ja weil sie dann meistens nur Reis essen ja ja damals auch ich war damals auch schon viel auf Java unterwegs für eine Rundreise ich war oft auch schon mit großen Gruppen weil die Leute damals äh, oft dann mit großen Gruppen unterwegs waren die Senioren zum Beispiel die Rentner ich habe ja also ich war dann eine Woche im Schnitt unterwegs auf Java und auf einer Rundreise und ich habe versucht, wir hatten ja wenig Zeit zum Essen und habe versucht, irgendwie mal so wie die, wie die Leute, wie die Gäste dann zu leben einfach. Ne? Also ich meine, ja, ich versuche mal einfach mal so Brot zu essen ja, beim Frühstücken. Ja, und, aber dann kurz nachher, als vielleicht nach einer Stunde, zwei Stunden, hatte hatte ich sofort Hunger wieder. Ja, und dann, das ging nicht. Deswegen, muss ich dann als Indonesier immer Reis suchen. Ne? <lacht> zum Essen oder zum Frühstücken zum Beispiel. Ja? ja, so ist es dann. Ja, die Gewohnheit ist dann halt anders ja, bei uns. Ja, ne? ja, also vielleicht in Europa als Indonesier wäre dann uns dann schwierig. Ja? Also wenn wir dann die ganze Zeit immer Brot essen. Ne? Oder vielleicht kann man auch doch gut leben dort, ja, wenn, wenn das Brot wirklich satt macht. Ja? Ja, es gibt das genau. Brot und Brot. Also, so Weißbrot, das kaufen wir auch nicht mehr. Okay. Aber halt mehr so Vollkorn, oh, yeah. Sauerteig, Sachen, die halt sättigend sind. Oh ja. Yeah. die Jungen bei uns, die essen auch nicht mehr so viel Brot. Ja. Yeah. Sondern mehr, mehr so Müsli, Haferflocken, Granola. Oh, Granola, so. Oh ja. Yeah. Ja, so. Vielleicht nennen wir dann auch, uns auch hier die junge Generation, ja? Generation von Millennials. Millennials-Generation. Ne? Bei uns die junge Generation, die dann vielleicht so im Jahre 2000 geboren sind. Ja, ja die sind äh, das Leben dann voll, alles dann mit Technologie ausgerüstet, irgendwie, also mit Handy und so weiter. Ne? Ja, also alles so einfach jetzt, einfacher jetzt geworden bis dieser Technologie und so weiter, ne? Und ja, vielleicht kennen die dann noch nicht so richtige Brot oder, oder man isst, aber wie ist jetzt noch lieber Brot bei euch, ne? Ja, man isst schon am die jungen Medien, weil sie auch keine Bewusstsein für die Ernährung haben, ah. also auch mit dem Klima, der Aha. Also hinterfragt man sich sehr oft, was, weshalb esse ich zum Beispiel Fleisch oder wie gut ist Brot, weil es hat die ganze Liebe und, äh, und so weiter und so fort. Ah ja. So ja, ich dachte, die würden lieber mehr zum McDonald's essen oder Kentucky Fried Chicken. <lacht> ja. Auch, ja. Ja. Genau, ja. Ja, also. Wir machen jetzt den ganzen Tag äh, Ausflug, ja? also das heißt, wir machen so eine Runde um die Insel, so eine kleine Runde, so mehr hier im Osten und äh, den Vulkan werden wir dann auch sehen, aber den aktiven Teil vielleicht, also den aktiven, den aktiven Teil können wir leider nicht sehen, weil der aktive Teil einfach dort in dem Krater ist, ja? also das nennen wir dann äh, Gunung Barujari, ja, also der neu erschaffene Berg, so oder neu entstandene Berg, ja, nach dem äh, großen Vulkanausbruch vor vielen, vielen Jahren, ja, vor 100 Jahren, 200 Jahren zum Beispiel, dass man damals auch schon in Europa gemerkt hat, ja, also weil die Vulkaner irgendwie mal so oft damals so heftige Ausbrüche hatten, ja, Ausbrüche und äh, wie zum Beispiel 18 1883 war der Krakatau ausge, ausgebrochen und dann war äh, Himmel äh, für ein paar Monate irgendwie auch dunkel sei ja also und äh, dann war auch schon schwierige Zeit äh, für die Ernte für Anpflanzen zum Beispiel Reis ja. und äh, aber jetzt bei uns ja äh, sind natürlich noch aktiv ja die viele Vulkane besonders ja die viele Insel bei uns ja die sind alle vulkanisch ja also es fängt ja von Sumatra an ja dann äh, verläuft sich dann über Java Bali und dann Lombok ja weiter nach Osten Zumbawa, Flores und da ist dann auch schon diese Inselkette Inselkette diese sogenannte Cheram Bogen. ja also, da sind ja kleine Inseln da, die sind alle vulkanisch, ja. Und dann hier auf Lombok, zum Beispiel, der Rintani wird auch schon sehr viel bestiegen, ja. ja. Da sind immer jeden Tag viele Leute da unterwegs. Es wurde damals gesagt, ja, im Schnitt sind ja ungefähr 800 Menschen unterwegs da. Also, das macht auch schon oft dann Problem. Also, dass Leute manchmal auch äh, Abfall auch schon wegwerfen, aber natürlich jetzt wird alles dann kontrolliert. Also, wenn man dann hochgeht, jetzt zu dem Vulkan, wird alles dann kontrolliert, was die dann mitnehmen und die sollten das mitnehmen, wenn die dann aufgebraucht haben. Ja, den Abfallmüll müssen sie dann zurückbringen, äh, ja, also mitnehmen, ja, äh, wieder zurück, ja. Und äh, hoffentlich dann funktioniert das, ja, dass. Äh, es dann überhaupt kein Problem da oben gibt ja, mit Müll, ja. aber natürlich äh, habe ich dann auch schon neuer Bericht gehört, ja, das läuft alles schon sehr gut jetzt mit dem Plan, also mit der, mit der neuen Regelung, ja, dass Leute halt den Müll wieder zurück äh,